Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mit im Team von Zentrum für Hochschuldidaktik. Ich bereite gemeinsam mit meinem Team den Tag der Lehre vor und haben hier äh, zwei Personen mit uns im Meeting. Zum einen meinen Kollegen Raphael Brettner, bitte stell dich kurz vor. Ich bin Raphael Brettner, zuständig für den E-Learning Support und Fernlehre, unterstütze Lehrende mit MS Teams und deren Unterricht digital umzusetzen. Genau. Und dann haben wir eine der tollen Referentinnen für die Charakterlehre bei uns. Und ich darf bitten, die Nicole, dass sie sich vorstellt. Ja, hallo, ich bin die Nicole Bielek und ich bin Research Assistant an der Fachhochschule in St. Pölten. Wunderbar. Und du bringst ein ganz entspannendes Projekt ein, das du mit dem Roten Kreuz äh, entwickelt und umgesetzt hast. Erzähl uns bitte kurz davon. Genau. Also Bei meinem Vortrag wird es darum gehen, wie man Virtual Reality für Lehr- und Übungszwecke einsetzen kann. Und wir haben für das Rote Kreuz Niederösterreich eine VR-Anwendung gemacht, wo es darum gegangen ist, Rettungseinsätze virtuell üben zu können. Unser Ziel war es herauszufinden, ob es möglich ist, mit VR die gleichen Lerneffekte zu erzielen, wie das aktuell mit realen Übungen gemacht wird, wobei diese realen Übungen sehr zeit- und kostenintensiv sind. Das bedeutet, jetzt habt das gemeinsam mit dem Roten Kreuz entwickelt und daraus eine, eine, ich glaube, auch eine VR-Umgebung quasi programmiert, oder? Genau, also das ist in enger Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Niederösterreich entstanden. Wir haben eine virtuelle Umgebung kreiert, wo, wo es darum geht, den interimistischen Einsatzleiter zu üben. Das heißt, man kommt virtuell zu einem Großunfall und muss die Unfallstelle organisieren und der Zentrale zurückmelden. Wie viele Verletzte gibt es, auf was müssen nachkommende Einsatzkräfte aufpassen und ähm, wie viele Leute werden noch benötigt. Also das funktioniert so, dass wir denjenigen, der trainiert, der sieht, der sieht die VR, der hat eine Brille rauf, aber es braucht immer eine zweite Person, die daneben steht und sieht, was die Person sieht, um Rückmeldungen geben zu können, okay. falls irgendwas unklar ist. Ist eigentlich dein System, was du gemacht hast mit dem VR, jetzt nur auf ein spezielles System? begrenzt oder kann man mehr, mehrere verschiedene VR-Systeme, so also wie die Vive oder die Oculus verwenden? Oder sind andere oder eigene sogar gedacht? Also wir haben es für die HTC Vive erstellt. Es funktioniert aber genauso auf der Oculus Rift. Vielleicht wird es in Zukunft auf kabellos, wie zum Beispiel mit der Quest funktionieren. Das wird auf jeden Fall helfen, dass niemand mehr anrennt und man nicht mehr aufpassen muss, dass irgendwer über Kabel fällt. Um, okay. Ein, ein Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist zu schauen, ob so eine Simulation über VR welchen Effekt es auf, auf Lernprozesse hat. Was ist da so in eurer Forschung rausgekommen? Genau, also bis jetzt haben wir auf jeden Fall herausgefunden, wir haben bis jetzt eine, ähm, ein Szenario, also eine Unfallstelle gebaut und wir haben sehr positives Feedback gekommen, bekommen. Also, ähm, es hat im Prinzip fast jeder gesagt, er konnte was lernen oder er sieht, dass, dass man was davon lernen kann. Und was ganz wichtig ist, um diesen Lerneffekt zu erhalten, ist ein Nachgespräch. Weil äh, die Leute können da sehr frei, selbstbestimmt in der virtuellen Umgebung herumgehen und übersehen oft irgendwelche Gefahrensituationen, die sie eigentlich melden sollten. Weil man, man will ja nicht, dass die nachfolgenden Einsatzkräfte ähm, Schaden erleiden, weil da jetzt ein Auto explodiert, angenommen. Und ähm, wenn dann irgendwo eine, eine Lacke unter dem Auto übersehen wird und man weiß, die dann im Nachhinein darauf hin, hey, hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, hätte ich unbedingt aufpassen müssen. Und das merken sich die Leute dann wirklich. Deshalb ist dieses Nachgespräch bei dieser Anwendung sehr wichtig. Habt mhm. äh, ihr Probleme gehabt mit Motion Sickness? Tatsächlich kaum. Also wir haben jetzt mit ungefähr 40 Leuten die Anwendung getestet und ich weiß von einem, dem ist dann im Nachhinein, nach dem Fragebogen, äh, habe ich dann gehört, dass er sich so am Tisch angehalten hat und ziemlich bleich war. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Problem nicht. Ähm, Motion Sickness bekommst du ja dann, wenn du... Ähm, wenn das, was du siehst, nicht mit dem zusammenpasst, was du fühlst. Also du siehst, dass du dich bewegst, oder du bewegst dich nicht. Und ähm, wir haben eine, eine sehr witzige Art und Weise, wie man sich fortbewegt, wo man sich tatsächlich bewegen muss ähm, und das halt im, in einem gewissen Rahmen. Und äh, da wird so gut wie niemanden schlecht tatsächlich. Eine witzige Art, sich zu bewegen. Was, was meinst du damit? Also wir haben zwei Controller ähm, und die, du drückst links und rechts auf den Button und machst so. Also du wie wenn du, wenn du laufen würdest, äh, so bewegst du dich. Das heißt, du kannst die, die Beine bleiben am Boden, aber du bewegst dich so vorwärts. Was eben dazu führt, dass du dich bewegst. Weil wenn du jetzt läufst, machst du ja auch diesen hier. Und wenn du dich irgendwie nur mit Joystick oder so, wo du quasi so fliegst, da wird es schlecht. Beim Teleportieren, das funktioniert meistens sehr gut. Ähm, prinzipiell kann man das wahrscheinlich nie komplett wegbekommen. Es gibt Leute, die sind einfach immer anfällig, immer, egal was du machst, setzen die Brille eine halbe Minute auf und dann ist schlecht. Für die wird das nie funktionieren, das hat man leider dabei, das lässt sich im Moment nicht vermeiden. Was, was willst du, dass die Teilnehmenden beim Tag der Lehre aus deinem Input am, ES am stärksten mitnehmen? Also für mich wäre es schön einfach zu zeigen, was VR bringt. Warum machen wir das? Das ist nicht nur irgendwas, irgendeine Spielerei, die nett ausschaut, sondern es bringt tatsächlich etwas. Dadurch, dass die, dass die Lernenden das immersiv sehen, merken sie sich die Sachen ganz anders. Ähm, alleine das Erlebnis von Virtual Reality führt dazu, dass es erstmal viel interessanter ist. Und zweitens, dass man sich die, die, die, die Sachen tatsächlich merkt, weil man sie tatsächlich macht und nicht nur drüber lernt. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass es mehr eingesetzt wird und vielleicht findet sich ja für den einen oder anderen noch eine Idee, wie man das im Unterricht einsetzen könnte. Gut, Nicole, vielen Dank. Dann freuen wir uns auf den Tag der Lehre mit dir.